Danke. Ich bin weg. Da liegen da hinten, ich komme zu dir. Jawohl. Ich spür meinen Schwanz nicht mehr. Oh nein! Hör oh, oh, oh. nein! Hör rein. Hör rein. Hör